auch an? Die ist an. Ach, so Schau mal. Ja, Hallo unscharf. Da sind wir heute zu zweit dritt. Der Neue ist auch da. Du musst in die Kamera. Ich muss in die Kamera. Das ist ja, Es geht los. Der Andi bereitet noch eine zweite Kamera vor, damit er auch seht, was die beiden Hübschen hier so tun. Die Arschkamera. Nein, Arschkamera? Nein, nein, nein, heute keine Arschkamera. Auch wenn die Fans gefunden hat. Wir singen heute unseren Title Track fürs Album, ist wahrscheinlich. Ich verrate noch nicht, wie er heißt. War ich nicht. Wie sieht's denn aus da drüben? Ihr positioniert noch Kameras, okay. Daraufhin kann ich jetzt ein wunderschönes Bier heute präsentieren, was echt lecker schmeckt. Und man kann auch super dazu singen, weil es hat Honig im Bier. Und mit Honig im Bier ist äh, mehr Honig im Bier. Ja, wir singen auch Deutsch. Das auf jeden Fall, das wird sowieso der große Durchbruch, weil wir sieben endlich mal Deutsch. What the fuck, shall die Da fehlt mir die Luft. Also, zwischendurch atmen ist nicht. Verdammt! Zwischendurch atmen ist nicht. Na gut, denn weiter. Du ja, bist auf die letzte Zeit wirklich zu Also dass du da auch schon ein bisschen Luft atmen halt, also, wenn, wenn er anfängt. Einfach Okay. okay. Taube sind die zu zweit. Das Kaum sind die zu zweit irgendwie, da schon, komm schon. Komm Das komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. home, home, home, clay home, sky home, home alone. Home Klingt so ein bisschen nach Melone. Home -Alone. Das ist äh, der Original-Filmtitel, Kevin wieder rein zu haus. Andi ist Fan von Home Alone. Das ist voll Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Da kommen Wahrheiten zutage, es ist unglaublich. Ach, zu seiner Zeit war er gut. <lacht> <lacht> Short hair, long hair, fake hair. Horse hair, no hair, breast hair, Put your hands in the air. So, gut. Sag ne? tschüss. Ja. Tschüss, bis nächste Woche.